der ja, Wasser was auch immer <lacht> ich hab's es falsch, falsch ausgesprochen ich glaube das Haus reiß ich ab und baue es anders wieder hin das ist mir zu hoch nein ganz ab ich hab kein Feuerzeug ich habe nicht mehr Eisen. ich sollte mir mal Eisen, du ein Eisen. nein das war Platinum stand, hier drin. Oder nicht? stand da So, lege ich die kaputten Schaufel immer weg, weil du die zusammenkraften kannst. Was du jetzt tust, jetzt ist schon wieder die, die Tust oh, die zwei kann ich zusammenkraften und sie gibt die gleiche wie die. Die sollte ich jetzt auch zusammenkraften. Genau. Man beim Originalen Blockmod, also wo es dann richtig wo dann auch die Blöcke beschädigt werden oder so, das ist wenigstens so dass man mit Rechtsklick oder nach der Zeit die Blöcke wieder zusammen ging okay. oder zurück also mit Rechtsklick konntest du wieder zurücksetzen ja. weil es das nicht überall diese scheiß Risse sind guck genau sowas nur an. und das kann man nicht mehr ausschalten Totschlied. Ja, ja genau das ist das. Dass das alte Originalmenü verwendet wird, das Originalmenü ist hässlich. Das ist ganz normale. Das Minecraft-Menü. Okay. Leute, wieso haben wir jetzt weniger Gravel? Weil manchmal Kies rauskommt. Scheiße. Also, äh, ja, ja, ja, nur Ding. Mein, ja, ja. So ein das mhm. gefällt mir gar nicht. Sollte jetzt sowieso als nächstes in die Höhle reingehen. Los, jetzt, stürze ich sofort rein. Okay. Aber erst rüste ich mich aus. Nein, sofort reinstürzen. Das macht eine Action. Ich finde das so okay. geil. Nimm das Schwert. Mit. Ja, genau. Ich, ich riskiere. Mein... Nein, ich riskiere mein kostbares Schwert nicht. Für was haben wir. hast du es dann? Würde ja. Ja, Notfall. Ja, wenn eine Zombie-Inversion kommt. Oder Evil Creeper. Oder Ender Creeper. Ender Creeper sehen so geil aus. Ich würde dir jetzt gerne einen zeigen. du nicht. Du bist kein Doch, ich könnte irgendwo mal schnell einen hinsetzen. Einfach nur zum Schauen. Anschauen. Oh du kannst eine... Nein. Was? Nein, machst du nicht. Was machst du, wenn offline? Also, wenn wir nicht mal aufnehmen. Ich bin gleich wieder zurück. Ich habe dem lieben Herr Raxilian einen. Ähm ja, Ender Creeper gezeigt und als der explodiert ist, hat er einiges hinterlassen. Ja, ähm, okay. Ich würde mal sagen, wir gehen mal wieder aus dem Gameboard raus und deleten ein bisschen Sand. Nicht alles. Scheiße. Natürlich, Egal. Das ist alles cheap, so. Nein, das war nicht alles. Doch, n Nein, stimmt. Ich hab den. Nein, da war auch einiges Sand vor wir selbst. Egal. Hinten ist ja, ein großes. Egal. Das. Das geht von allein weg. Okay, dass der so eine große Sprengweite hatte, hat, äh, hat konnte mir. Geh doch, nein, du! du sollst ja nicht in mein Haus. Ich hey, kann die Eisentüren öffnen. Nein, ich habe aber keine. Ach so. Komm, <lacht> lauf her, komm, komm, willst du sterben? Komm her, komm her, komm her. Ich glaube, er ist gefangen. Schau mal, Lauf, lauf hier rein. Du kannst Zack, ja, du kannst ja alle fangen. <lacht> Alter, schon vergessen. Du hast nicht mehr viele. Oder? Wie viel hast du <lacht> Noch hier für 64er meine Dorfbewohner. Oh. Nicht reinlaufen, bitte, warte. Ich muss mal kurz gucken. habe ich das Werkzeug, was ich dafür. Guck, eine unangezündete Torch. Und wie lange bleibt die an? Weiß ich gerade nicht. Zack, zack, zack. Ich brauche einen Cobblestone. Ich brauche einen Cobblestone. Jetzt habe ich keinen Cobblestone. Ich kann mir nicht meine Pickaxe machen. Ich muss wieder mit Steinwerk Holzwerkzeugen anfangen Ja, ist, doch toll. Jetzt, allah, hier, ist Nein, Haus hier, ist hier wird meine Mine kommen. So. Ach so. Hier das baue ich einfach. Ja, es ist, ist auch nicht so. Also von dem her. Es ist auch nicht so. Ja. Ich sag's nur so. Okay. da kommt nicht meine okay. Gott sei Dank erst rausgehen. Wirst du gleich sehen? Warte, nein, nein, nein, nein! nein. Gut. Ich Damit kann nicht, ich. nicht, dass er rausgegangen ist. Doch, ich hab's doch gehört. Das ist ja nicht mal Blut. Natürlich ist da Blut. Ja, wohl nur ein bisschen. Au! doch noch rein. <lacht> da hängt wohl so schön fest. Geh aus mit der zukünftigen Mine raus, du Arsch! Ihr seid alle... Ich mache das Haus gleich dunkler, dann kommen monster ah, ihr seid gemein. Ihr seid gut im Verhandeln. <lacht> Geh bitte raus. Bitte. Bitte. Bitte. Nö. Geh, ey. nicht. Lass mich. Abbrechen. Oh. Oh. Auf. Wen hast du jetzt totgeschlagen? Hast dich selbst geschlagen. Ja! Wie hab ich... <lacht> <lacht> ah! ah. Du brauchst das Bett <lacht> <lacht> Ja, jetzt hab' ich's. kapiert. Und dann kriegen wir Damage, nett. Kannst ja, bitte rausgehen? Geh raus. Okay, raus. Um, ja, mach mal das Gold zu. Ja, mach mal. Wieso? Nimm's. Ich hab hier genügend Nuggets. Achso, dann nimm Nuggets Nugget und mach dir den goldenen Apfel drauf. Oh. Man kann sie ja auch mit Eisen und äh, Blöcken dann ist der glaube ich besser. Das ist ja so ein Leuchten da. Oh, es leuchtet trotzdem da? leuchtet. Hell, lol. ah egal. Ja, klar. Ach, halt sich. Ja, eben. Und die haben wir noch gebratenes Schweinefleisch. Ja. Lol. Irgendwas stimmt da nicht. Egal, ähm, Wir haben 19 Schwarzpulver What the fuck? Okay, ähm, was haben wir denn? Was haben wir denn? Ich muss erstmal hier durchblicken. Ich ist so unsortiert. Guck, guck hier das, dieses no Bricks. Wieso also nimmst du dir nicht das, Heu äh. oh. Was? Nimm ich auch gleich, warte. Oh, ich kann es nicht leiden, bitte lass es. Okay. Ja, klar. So oh. steckst du sie nicht. So, zack. Äh, und gehen wir mal hier runter unsere tiefe Mine, das ist unsere eine Höhle, mit der ich schon sehr viel <lacht> Probleme hatte. Die ist unberechenbar, super. Siehst man noch. unberechenbar, man weiß nie, was rausgeht. Na toll. Hier muss ich nachher eine Decke drüber bauen. Mhm. Ja. Ja. Komm schon, ich will unter die Sandstone Schicht. Ja, egal ob <lacht> das muss ich auch noch abbauen, ne? komm, leck mich. So, da ist es. Jetzt ist es endlich. Falscher. Falsches Ding, oder? War das Sandstein? Das war Sandstein. Achso, hab gedacht, das war Sand. So, jetzt muss ich kurz gucken, so. So, und hier mache ich das dann einfach. Okay. Mhm. Warte, jetzt mache ich wow, gleich bisschen tiefer. Oder und dann mach Leitern dran. So. Hehehe. Ja, ne. so. Jetzt hat's Ja, nein. Weiß nicht, ich mach's nicht. Jetzt mach ich mir erstmal Steinwerkzeug. Geht aus meinem Haus raus. Nein. Lol, ja? ich hab's. Hä? What the Nein. <lacht> Ach so. Ah deswegen oha du hast 10 jahre Mann <lacht> Das ist ja geil wenn das zum so Bug wäre und das dann wirklich gehen würde <lacht> ich war Tür. Okay jetzt reicht's mir ja. Ja, du hast kein Eisen. Warte raus bitte bitte raus Bitte Nein an. Jetzt geht der ins Eck. Ich, die kommen noch nie Man kann keinen aus dem Eck rausholen. Das ist nicht so scheiße. Komm, jetzt. Warte, jetzt muss ich geschickt. Wieso schlägst du mit dem Schwert drauf? Stimmt, auch wieder. Mit der Faust. Geh da raus. So, zack, raus da, genau. So. Da, da, da, da. Na, na, na, na na na na na na. Hahaha. Ich bin kleiner als du. Ich kann ich alle zu meinem? Es ist so widerlich, so zu steuern. Da denkst du, du hängst so gut drin fest. Was für Viecher gibt's da noch? Ähm, keine Ahnung. Okay, wir haben unser Geld noch. Du musst dir mal eine Rüstung an ja ne, das sieht man leider nicht, das sieht man bei den Charakteren. Das sieht man nur beim Pigman und beim ähm, Noch da. Ach ja, beim Steve, genau. Wie Zeug, LOL, ich kann jetzt so. <lacht> ja, aber wenn du mit einem größeren rein willst. Ja egal, das ist meine Winzling-Mine. Ich höre schon Spinnen. Wo? Hör ich nicht? Warte. Sieh's noch ein bisschen. Ich kann es gerade nicht hören. Vor mir oder? Ah, vor mir. So ein bisschen rechts vor mir. Ich komme hier näher. Du ja, ich weiß Ja, wenn du zwei brauchst. Ja, nein, ich hab... Ja, ah, super. Ich hab vorhin voll... noch nicht. Nein, tu ich auch nicht. Das ist der Selbstmord, warte. Okay, ich weiß, was ich mache. Die Dinger ist doch extra erhöht. Eigentlich, wieso sehen Sie mich? Wieso seht ihr mich? Ich habe mich geduckt. Ach so, weil ich wahrscheinlich in den Spinnenweben drin war. LOL Ich hab nichts zu essen Doch Los generier Ist ja nichts, wenn da was Ach ja Mit der anderen Mit der Hacke Soll ich jetzt nur Leben generieren erstmal Puh. Ah mich auf die Pforte hauen. Spiegel. Das sind zwei. Oh hier. Okay. What the fuck, wie viel Reichweite? Immer Eiska. nicht baby creeper geh weg bitte oh, nein nein ich will nicht sterben ich glaube ich deponiere erstmal alles nein ich glaube ich habe da hinten Spawner entdeckt es gibt nester what the fuck das ist ein nein bitte kein baby creeper nest bitte nicht bitte nicht oh nur Spinne, hier. Ach Gott, sei Dank, das ist nur ein. Ach so. es <lacht> war so klar, es war so klar. Oh, nein, nein, nein. Boah, du kannst nicht durch Gift sterben. Lol. Das noch ein <lacht> nein, das nicht. Das Jetzt bist du tot. Jetzt. Oh. Meine Kiste, du Schwast, du kleiner Spass.